Wir zeigen euch heute das Ankel Checks in Flachau und es ist direkt am Eventgelände. von dem her super praktisch für uns und es sieht wirklich besonders aus, deswegen schaut unbedingt zu, weil sowas habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen. Die Lobby und auch der Essbereich sind schon mal total besonders mit diesen Schaukeln. Und hier auch den Korbstühlen. Schaut mal, wie cool das aussieht. Über Bequemlichkeit lässt sich streiten. Ich fand es nicht so gut, aber ich weiß, wir haben es voll gefeuert. Ausschauen tut es halt echt ganz schön. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie die Zimmerchen so aussehen: nämlich ziemlich gut. Geil, ich bin ein Zimmer. Nee, du bist kein Zimmer. Ach so. Du solltest meine Tricksachen aus. Aber ich sehe trotzdem gut aus. Und gebt euch mal diese Terrasse. Das Wichtigste vor einem langen Tag am Berg ist natürlich ein gutes Frühstück. Deswegen schauen wir da ganz genau hin. Das war wirklich super gut. Und selbst wenn man sich nicht recht entscheiden konnte, dann hat der Chef einem einfach was kreiert. Krieg hat zum Beispiel Pfannkuchen mit Schokosauce bekommen. Mmh.